Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ich merke gerade, mein Hals ist ein bisschen trocken. Warte mal kurz. Heute ist die Don Zitrone Tasse gekommen und ich finde das Teil so genial. Und äh, ja, wer auch so eine Tasse haben möchte, kann das gerne machen äh, im Shop vom äh, Zitronenarzt Spreadshirt Shop schweres Wort und äh, ja ich verlinke es auf jeden Fall mal äh, ja geile geile Sache und ja er hat da ja so ein bisschen den Paten äh, gespielt sage ich mal in seinem Video für ein Patrick das 10.000 äh, Abo Special sage ich mal und ja da hat er das dann extra dafür kreiert also echt cool und äh, ich habe mir jetzt auch so einen Shop äh, ja ich habe so, so einen Shop gestartet Spreadshirt-Shop, steht auch unten in der Beschreibung. Er ist noch nicht so gefüllt, ich habe bisher nur ein Logo mal eingefü äh, eingefügt und äh, ja, da soll jetzt aber mit der Zeit immer mehr kommen, also dass ihr auch so ein bisschen Merch kaufen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt oder ihr sagt, boah cool, ich möchte gerne eine Tupac-Tasse, ein Tupac-Shirt haben und so weiter und so fort, dann könnt ihr das darüber machen und äh, ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da Interesse dran hat, könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben und äh, ja, ich äh, werde den Immer mehr wieder, wenn es hier ein bisschen ruhiger geworden ist, mit Leben füllen und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich da eventuell ja ein ne, ne Ben-Foto äh, ben oder so ein Logo mache, äh, muss ich mal gucken, äh, wann ich dazu komme, aber äh, da ist ein bisschen was geplant auf jeden Fall, ja, könnt ihr dann machen, unten sind die beiden Shops verlinkt und äh, ja, könnt ihr dann mal reinschauen. Okay Leute, kommen wir mal zum heutigen Titel, The Secret of Retropolis, und ja, das ist ein Game, was wir schon sehr sehr oft in den VR News vorgestellt haben, der Chris und ich, und äh, ja, jetzt ist es erschienen, und ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure, so wie wir es von früher kennen, Zack McRaggan, Maniac Manson, äh, Indiana Jones, und äh, Monkey Island, also, ne, nimm das, äh, benutze es mit das, und so weiter und so fort, und nur, dass wir jetzt nicht mehr diese Befehle haben äh, und auch keinen Mauszeiger oder so, sondern wir haben unsere Hände und können damit Sachen ja anklicken, damit interagieren. Und ja, man spielt das im Sitzen, also äh, ja, auch was für ruhigere Stunden, sage ich mal. Und ich habe jetzt Part 1 gespielt, also das äh, Teil besteht aus zwei Teilen. Das Teil besteht aus zwei Teilen, das Spiel besteht aus zwei Teilen. Part 1 and Part 2. Part 1 ist ein bisschen... Äh, ja, Kürzer als Part 2, Part 2 soll ein bisschen länger gehen, weil es ein bisschen ja kniffligere Rätsel hat und äh, ja, da bin ich gespannt drauf, ich habe jetzt erstmal Part 1 für euch aufgenommen, Part 2 wird auf, irgendwie, auf jeden Fall noch folgen, äh, ja, da kann dann ein, ein oder andere, falls er mal hängen sollte vielleicht und ich habe das Gameplay vielleicht schon zu Ende, dann kann man da mal reingucken, ist vielleicht auch ab und zu mal hilfreich, ich hoffe aber, dass ich es überhaupt hinbekomme. Das Game erscheint nicht nur auf SteamVR, sondern auch im Oculus App Lab Store und äh, ja, das ist eine richtig coole Nachricht. Ich habe es jetzt auf SteamVR gezockt, äh, habe den Entwickler auch gefragt, gibt es denn irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Der meinte, nein, also die beiden Versionen sind echt gleich, grafisch sind die auch gleich und ja, das mal für euch äh, da draußen. Leute, ihr habt jetzt äh, keinen Vorteil, wenn ihr die PC-Version kauft oder die Oculus App Lab Version. Ähm, ja, also das sollte man dann auch wissen. Und äh, wurde ja mal geschrieben, dass nicht alle Leute äh, immer ja so Vergleiche ziehen zwischen Steam VR und äh, Oculus Quest Store. Und äh, ja, dass die das gut finden, wenn ich da so ein bisschen mal äh, auch darauf eingehe. Wenn es jetzt wirklich Unterschiede gehabt hätte, hätte ich dann äh, die Steam-Version äh, und die Quest-Version mal kurz angetestet, hätte vielleicht auch nochmal ja, so ein Vergleichsbild gemacht, so wie es letztens auch von, äh, ich weiß gar nicht, von welchem Game das war. Das mit dem U-Boot, wo wir da wirklich äh, total lost in dem U-Boot sind und rausfinden müssen, äh, wie wir was steuern. Da habe ich ja mal so ein kleines äh, Comparison-Video gemacht. Ja, Leute, kommen wir mal ganz kurz auf die Shops. Ja, hier sind wir ähm, im Steam-Shop und äh, ja, das Teil soll es am 21. Juli erscheinen, also heute. Und äh, soll 12,99 Dollar kosten. Startet auf Steam mit 10% äh, Rabatt. Und äh, ja, im Oculus App Lab Store wird es nicht, äh, nicht diesen Rabatt geben, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel 12,99 in Euros äh, werden, ob es äh, auch 12,99 Euro sind, äh, müssen wir abwarten, habe ich jetzt keine Infos zu bekommen, aber ich finde, also wenn ich jetzt sehe, äh, erste Teil geht so 20, 25 Minuten, äh, wenn man gut durchkommt, und äh, der zweite Part soll 30 bis 40 Minuten Spieldauer haben, das sind so die Angaben, die ich jetzt vom Entwickler habe. Und äh, ja, also dafür 12,99 äh, finde ich meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist ein Indie-Entwickler, die haben sehr, sehr lange daran entwickelt. Und äh, ja, wenn es sich gut verkauft, bekommt das Teil auch eine, eine Übersetzung in Deutsch, wurde mir auch gesagt. Und ähm, ja, ob es jetzt eine deutsche Sprachausgabe gibt, müssen wir abwarten. Aber ähm, deutsche Übersetzung soll es definitiv geben. Natürlich, wenn sich das jetzt überhaupt nicht verkauft, ist das immer so eine Sache. Ne? Dann äh, müssen die natürlich auch gucken: Okay, wir haben jetzt hier richtig miese gemacht. Ob dann noch eine äh, Übersetzung kommt, weiß man natürlich nicht. Ne? Okay, das ist der Steam VR Shop. Alle Brillen werden unterstützt: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die wmr Brillen. Und die Mindestanforderungen sind Relativ moderat würde ich sagen, 1050 Ti oder eine Radion 470. Ähm, ja, ein i5, also wie gesagt, das ist äh, echt vollkommen in Ordnung. Und ja, hier sind wir in der Oculus App Lab, äh, werde ich auch alles äh, mal verlinken. Und äh, ja, also ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Hat einen coolen Witz. Ich habe jetzt auch trotzdem, dass es nur... Ja, nur Englisch ist, habe ich trotzdem die ganzen Witze relativ gut verstanden. Und äh, ja, also das Spiel lebt natürlich auch so ein bisschen vom Witz. Und auch die, äh, ja, der Stil gefällt mir, Musik ist stimmig und auch äh, super, dass die wirklich alles in VR gezeichnet haben. Alles, was man da sieht, ist in VR komplett gezeichnet worden. Und ja, ist auch mal eine andere Art von, von ja, Spielart, sage ich mal, oder Spielstil. Und äh, ja, das muss man natürlich auch lobend erwähnen. Ja Leute, reden wir nicht länger drum rum. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei meinem Gameplay. Und äh, falls ihr das Spiel auch spielen wollt, schaut euch das Gameplay jetzt nicht an. Äh, oder schaut mal nur kurz rein, weil so nimmt er euch ja natürlich auch die ganzen Rätsel weg. Und es wäre blöd, wenn ihr euch da spoilern solltet. Also hier einen kleinen Spoiler-Alarm, ja, äh, wer das Spiel kaufen möchte, und den Entwickler unterstützen möchte, sollte das Spiel jetzt nicht unbedingt gucken. Aber dann definitiv unten in die Shops rein und kauft das Spiel und unterstützt dahingehend den Entwickler. Okay Leute, dann ab zum Gameplay. So Leute, The Secret of Breath Polis ist draußen und ja, dieses Game haben wir ja sehr sehr lange Zeit verfolgt, haben immer wieder, äh, ja, wenn es Neuigkeiten vom Entwickler gab, euch äh, in der VR News Sendung darüber informiert. Falls ihr die VR News Sendung nicht kennt, ich werde es oben mal in die Infobox packen, definitiv mal reinschauen, äh, Ja, da, werden wir jeden, oder da sind wir jeden Dienstag live und äh, ja, berichten da über Neuigkeiten rund um VR. Ja Leute, The Secret of Freedom ist ein äh, Point-and-Click-Adventure, deshalb sitze ich auch hier, also wir sind im Spiel wirklich immer äh, statisch irgendwo und müssen Sachen machen, von daher passt das ganz gut, wenn man hier sitzt. Ich habe ja die Demo getestet und die Demo, äh, ja, die war ja nur so ein kleiner Appetithappen, sage ich mal, die den da hingeworfen haben. Also, es war ja, ja mehr als so 5 so bis 10 Minütchen, war, mehr war es ja nicht. Aber äh, ja, ich bin gespannt, was daraus geworden ist. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an, was so gibt. Also, wir haben ja einmal How to Play. Da wird so ein bisschen was gezeigt, wie man was machen muss. Das ist aber relativ übersichtlich, sage ich mal. Subtitles können wir. An oder ausschalten. Wir lassen sie an, weil ich bin echt gespannt, wie ich mit der englischen Sprachausgabe jetzt klarkomme und ob ich es vernünftig übersetzen kann. Und äh, ja, deshalb lassen wir es erstmal an. Aber auch wenn es jetzt aktuell keine deutsche Übersetzung gibt, der Entwickler hat mir mitgeteilt, äh, sie wollen definitiv eine deutsche Übersetzung reinbringen und äh, hat aber auch kein Datum genannt. Also es ist nicht klar wann es kommt. Es kann äh, ja, nächste Woche sein, es kann auch äh, sechs Monate dauern oder ein Jahr. Weiß man aktuell nicht, aber wenn es da was gibt, werde ich euch definitiv darüber informieren. Ja, dann haben wir noch einen Recenter-Button, das heißt, wenn wir irgendwo uns bewegen, können wir hier wieder Recentern und ja, dann sind wir nah am Geschehen wieder ran. Ja, wir spielen jetzt hier die Version 056, das heißt, es. Kann immer noch weiterentwickelt werden und das werden die mit Sicherheit auch machen. So, ich habe noch mal reingeguckt. Ich denke mal, das kommt immer noch von, von, von der Demo vielleicht. Ich starte aber komplett neu für die Leute, die das Game jetzt noch nicht kennen. Also, viel Spaß. Ja, jetzt ziehen wir uns die Wahlbrille an, oder? <lacht>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 Und äh, falls äh, wer das nicht weiß, hier alles was ihr hier seht, ist wirklich in VR gezeichnet worden. Egal das Telefon, der Bilderrahmen und so weiter und so fort. Also alle Sachen, die ihr hier seht, sind äh, in einem ja, vr zeichenprogramm gemacht worden. Hello, Weißt du, warum ich anrufe? Ja, weil du alleine bist. Oh, Sehr geil. Man. I need a drink. Das ist cool, also das mag ich. Na, guck mal hier. Hey, my mother always says I look so good, I could be a movie star. Just kidding. I'm a robot. We don't have mothers. Movie star, movie star. Uh -huh -huh. This is my table. I put things on it. The future Zukunft is Okay, also ich weiß ja jetzt hier, was schon zu tun ist, aber ähm, ja, schauen wir uns mal alles an, vielleicht ist noch was dazu gekommen. Also alles, mm, was man... I love Jazz, it makes my drinking seem much more sophisticated than it really is. Also alles, was man früher mit dem Mauszeiger gemacht hat, hier, äh, nimm das, benutze es damit, das macht man halt jetzt mit den Händen in VR und das ist eigentlich das Cool. man ist mitten in so einem Point-and-Click-Adventure. These are my cabinets. I should tidy them up a bit, but I'm awfully lazy. In fact, I'm so lazy, I barely walk around. I just stand at one spot and shoot my hands around. it's empty. Also Auftrag von diesem Level jetzt hier ist, wir müssen was zu trinken finden für ihn. That's me and John from way back. I was so happy then. Und he was so not dead. <lacht> ja, sein Partner ist ja erschossen worden, wie wir gerade gesehen haben. Ja, die benutzen Schrauben zum Rauchen, ne? Warum auch nicht. I'm not in the mood for games. Oh, ich aber. That's a picture von the day John and I graduated from the academy. Also in dieser Welt ist äh, wirklich äh, kein Mensch mehr. Die Menschen sind weg, ausgestorben oder keine Ahnung, wo sie sind und hier sind, leben nur noch äh, Roboter. Now I don't have any money and my piggy is broken. <lacht> er Hat kein Geld und das Piggy ist broken. That's my trash bin. That's where I keep all my unpaid bills. There it is. There it is. So. Objective: Drink your problems away, Philip. Also Alkohol ist ja eigentlich kein, keine Lösung, ne? Aber in dem Game jetzt ja. Prost Leute. That's a strong drink. Ah, das ist aber schnell betrunken, aber Genau da endet ja eigentlich äh, die Demo. Ja, wir sind jetzt in seinem in seinen Träumen? Of all the offices of all the private investigators in all of Metropolis, she had to walk in the line Is it because I'm the only robot stupid enough to work as a PI in this city? I can't remember. I'm drunk right now. Ah, die haben einen massiven Gang drauf, oder? Mind that I left myself in, Mr. Log. The door wasn't locked and I don't want anyone to see me. People may talk. Jenny Montage, the famous movie star, standing right in front of me. I gotta hide my flask before she finds out I'm all boozed up. Can I offer you a drink, Mrs. Montage? You may pass out for a while, but it's good. This is tempting, <laughs> but no. <laughs> Hey, aren't you married to that big shot Senator? Is he the reason you don't want to be seen here? It's not what you think, Mr. Log. Have you seen any of my films? What do you think about them? I'm your biggest fan, Mrs. Montage. You were made to be a star. Well, some critics say I tend to overact. That's not your fault. It's your algorithms. Back in the day, I thought <laughs> life was like a romantic movie. I was a no-name singer with big dreams. I married an ambitious businessman. Marriage is a career move. What could go wrong? Politics corrupted him. After he was elected senator, he, he became cold and abusive. What a bastard. He crossed the line, and so I ran away. I don't want to be a star anymore. I don't want anyone to own me. I want to be free. Was kann ich für dich tun? Ja, was kann man für dich tun? Also man sieht natürlich auch an den, ähm, an den Bewegungen, die sie macht, dass die nicht flüssig sind. Ne? Das hat natürlich den Grund, warum, weil alles gezeichnet wurde und die wahrscheinlich hier Bild für Bild was gemacht haben. Und deshalb sieht das alles so ein bisschen, denke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass es nicht so flüssig aussieht. Aber es ist halt eine eigene Machart und ich finde es einfach cool. Also mir gefällt es. Du you dein husband hat die Was hat er gemacht? night we were arguing. Er war schrecklich und hat meinen Saffir-Nukleus ausgelöst. Saffir-what? Mein sapphire nucleus. Es ist der fameux Gem, den ich immer auf mich wearre. Ich brauche dich, um es zurück Tonight. Okay, das ist handgreiflich geworden und äh, die haben irgendwie, ja, ein bisschen gestritten, diskutiert und äh, ja, er hat dann irgendwas, ich denke mal, Anhänger geklaut, ein Saphir. I'm not a chief. I've <laughs> been kind of deep. Nothing is for free. I'll take the job. Why, Why did you come to me? Why not the police? My husband has many friends in the police. I can't trust them. Well, you've come to the right place. I can assure you, I don't have any friends. That's unfortunate. My services are expensive, Mrs. Montage. I hope you can afford them. This is all I could gather for your down payment. I hope it's enough. Wie viele Scheine sind das? Drei? Drei Wow. Mhm. Even your money smells good. I'm pretty sure my husband is keeping the ah. Capacare nucleus in his ivory suitcase. He's a very dangerous man. Don't let anyone see you. Na toll. Kann man das auch ausschalten? Nein. Okay. Wir haben Geld. Ähm... Um Kippen mitnehmen? Ne, kann man nicht. Okay, dann gehen wir raus. Ich denke, ich brauche mein Auto. Ah, Caravan hier, ne? Jenny's husband wasn't some run-of-the-mill politician. Before he was elected, Senator Merrick made his fortune producing hit movies, so he knew how to manipulate public opinion. good for him. i say grind them all propaganda vom feinsten ne i tell the senator as he went downtown where you can find all the faulty robots he hates i guess that includes me It seems like Senate America is occupied, the way a married man shouldn't be. The ideal time to get a suitcase. Aha. Da wird, äh, ne? Was passiert hinter so Zimmern, wo so gelächle, ge, gelacht wird? Und die Gardine zu ist. Also hier ist immer, unser Inventar ist immer gut. Also ich, mir gefällt der Stil einfach. Ich weiß nicht, was äh, ihr dazu äh, sagt. Gerne mal in die Kommentare rein. Aber äh, ich find's cool. Ist einfach. Der ist einzigartig bisher. ne? Der darf doch gar nicht rauchen hier. Yeah right. Hey Mister, can you give me a hand? Scram out of here, you little punk. Aha. huh. Beep beep beep beep. Vote Merrick. Can so. I say? He's also, of words. wir haben hier. Au, ich, hab, ich hab's, mir gedacht. <lacht> also, wir müssen den Strom abstellen. Das sieht irgendwie aus wie irgendwelche Generatoren. Du musst abhauen. Was machen in die. I don't want to catch Wann die Chica da oben? Hey, it. ist die? die. Ich nicht Sie I don't think they're going to help me. Okay. Warte mal. Wir gehen in den Alkohol. I want it back. 18 okay, pounds. Ja, jetzt kommt trinken, dass du wegballerst. Na ja <lacht> well, my dear flask. <lacht> easily it's a police drone they don't usually come to these parts of the city what does the police have to do with Jenny okay jetzt müssen wir rausfinden wie war jetzt hier irgendwo I'm not gonna knock on a random door I didn't know we still had those no signs in the city what's awesome hm, der Handel ist miss. Die Stadt ist bekannt für ihre magischen Magneten. Okay. Die Elektrizität stoppt runter. Ja, weil wir ausgeschaltet haben. Sieht aus, als wären sie. leer da kommt Ich brauche etwas benutzen, um diese Bars zu öffnen. Lass mich sehen, was du da schmeckst. This <laughs> well cut you in half. What is this? It's carbon steel. Not for someone your size. <sighs> I could cut off your springy hands in a second. We all that thing. And don't. Take it. Again. I won't. We won Unless on that I want to. We've that thing here. I could really use some help. And I... Some quiet in my smoke break. Can I have a hit of that? Do you ever lose fuels? You keep taking my stuff! I kriegen wir that thing here. If I take it again, do you? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Mega for you. So danke für das Gerät hier. Well, I appreciate you me It's useless without a power source. Okay. Even if this saw was working, I wouldn't cut this. Even if this saw was working, I wouldn't cut this. Car battery, must be useful for something. Yes, it's working. Yes. <laughs> uh, oops. Das ist gut. I should get out of here before they notice it's missing. Ja, komm rein damit. Ich will, ich will aber mein. mein äh ich will gerne mein äh, Dings haben wieder. Mein Flachmann. Naja, egal. I met aber ist ja echt cool. cool. Gefällt mir. Sie war tensa wie ein Wire, aber ich war nur in einer Sache interessiert. Her money. Hey, Mr. Log, you almost frightened me to death. You've got nothing to worry about, Miss Montage. I got the suitcase. What are you waiting for? Give it here. Give it to me, baby! Uh -huh, uh -huh. Aha! <laughs> Aha! All the girls said a pretty fly for a white guy. Now, let's discuss my payment. Since it was a high-risk job and I lost my dear flask, I believe I deserve a cut from the sale. Ja, du hättest ihn wiederholen können. You're gonna sell that diamond and I want in. I don't know what you're talking about. Save your lives to the camera, Miss Montage. I know all about runaway wives like you. You know nothing about me. If you take the sapphire nucleus from me, I'll have enough energy left for 24 hours. After that, I just shut down and lose all my data. Hm should have told me that before why bother you already know everything about runaway wives like me oh did anyone tell you back here Mr log no one saw me I think oh! Get out! We müssen kaputt machen wir müssen nicht kaputt machen. Warum ist die Polizei nach dir? müssen wir jetzt alle yeah, niederschlagen? Not, soup, ja, komm her. Lass you know, like no, bitte. secret, die Lady Ich Ruhe! You're a monster, Merrick. A monster. No, darling, I'm a robot and so are you. Hey buddy, that's my client. Now let her go. Huh? Really? What are you going to do about it? I go to the press. I'll rip your mustache. Ah, that's good. I'll rip that mustache right off <laughs> your <stupid laughs> <no> face. Der Schnurrbart wird weg. <laughs> go ahead. I'll buy myself a better one. Ah, you won't get away with this, Merrick. When I look at you, I see a loose cog in the machine. You better tighten yourself up, Tiger. Or you'll fall. Tiger, Philip Muff. Yes, boss? That bot has a problem. Fix him. Right away, boss. I'm all fixed up, really. You, you don't need to do this. That's what they all say. Oh. Okay. Ich, kann ich mich auch irgendwie <lacht> wehren? Wie <lacht> mm. das? Ja Leute, das war schon Part 1. Und ich würde fast sagen, hier beenden wir erstmal das Gameplay. Und äh, ja, ich werde definitiv Part 2 auch noch hochladen. Und äh, ja, dann geht's weiter mit der Story. Und äh, ja, ist glaube ich ganz gut, wenn man da zwei Videos draus macht, dann äh, ja, hat man mehr zu gucken. Ne? Und ähm, ja, ich würde gerne wissen, was denkt ihr von dem, von, dem, von dem Film, von dem Spiel? Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Ich hoffe, Part... Part 2 ist jetzt nicht so kurz wie Part 1, denn Part 1 kam mir jetzt nicht so mega lange vor und ich habe jetzt ja auch nicht so, also die Rätsel waren jetzt okay, waren fair, aber war jetzt auch nichts schweres dabei, ne? also ja, jetzt muss man mal abwarten, wie der Part 2 äh, dann wird, aber den gibt es definitiv in, äh, in einem anderen Video und äh, ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ja, gerne ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen, wäre ich cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Game so findet und äh, ja, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!